Hi! Heute Servus. zu Besuch bei uns im BC Headquarter, das ist Rob von ION. Brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu erzählen, aber Rob hat nicht nur einen geilen Style auf dem Rad, sondern auch einen geilen Bulli dabei. Und machen wir so eine Runde BC Grip in 90 Sekunden. Erzähl uns doch mal was zu deinem Bulli. Danke, ich gebe Mühe. Es ist sehr viel Arbeit reingeflossen, also ich hoffe, dass ich es in 90 Sekunden hinkriege. Okay, 90 Sekunden haben wohl nicht ganz ausgereicht, aber bei dem Bus, da kann man sich auch mal Zeit lassen. Das ist ein Wagen von äh, 1990, war ehemaliges äh, Militärfahrzeug. Ich habe den ähm, ja, vor zwölf Jahren mir gekauft, äh, damals für gerade mal 5.400 Euro über Ebay ersteigert. Ähm, das war ein reiner Transporter, da war kein Innenausbau, nichts drin und dann habe ich so nach und nach halt angefangen immer so was zu machen. Als allererstes habe ich äh, Innenausstattung äh, reingepackt, große Reifen, also ich habe hier so ein ziemlich äh, basic äh, Innenausstattung hier reingemacht. Ähm, natürlich darf der Echtholzparkett, der Walnussparkett ja, nicht, äh, nicht fehlen. Ich habe da eine Standheizung, ich habe äh, genau meine Zusatzbatterien sind hier darunter, die ganzen äh, Elektronik, ordentlicher Sound darf natürlich auch nicht fehlen. Mit so einem Auto ist man jetzt nicht besonders schnell unterwegs, aber dafür muss man halt wenigstens auch nicht Musik hören können. Ähm, ich habe äh, genau dieses Bett, wenn es ausgezogen ist, dann kann ich da mit der ganzen Family drin pennen und ansonsten habe ich halt den Wagen komplett entröhnt, äh, isoliert, ähm, habe eben noch zusätzlich Lichter eingebaut, hier ist meine Fahrradhalterung, hier kann ich auch mehrere Räder rein tun, ich kann hier bis zu sechs Bikes transportieren und immer noch drin pennen. Deswegen ist halt auch der, der T3 halt ideal für mich, weil der halt relativ viel Innenraumfläche halt hat und ich halt immer noch drin pennen kann. Das geht bei den neueren Bussen teilweise nicht mehr, weil denen halt einfach etwas an Innenraum fehlt. Aber das geht ganz gut. Ich habe hier drin momentan meine mobile Küche jetzt nicht dabei, aber sonst habe ich hier auch meinen Kocher drin und noch zusätzlich Fächer und so weiter. Je nachdem, wie ich es halt brauche, nehme ich das halt mit oder nicht. Vorne habe ich drehbare Sitze. Die sind halt vor allem halt auch komfortabel für, für längere Reisen. Ich bin mit dem Ding ja bis auch nach Marokko gefahren und mache wirklich sehr viele große Abenteuerreisen damit und dann muss man halt auch entsprechend komfortabel sitzen können. Ähm, technisch äh, habe ich hier einen 1,9 Liter TDI äh, Motor neu verbaut, aus, ehemaliger aus dem Audi A4. Der hat jetzt ungefähr 120 PS. Ich habe äh, Zuschalteilrad hier eingebaut, beziehungsweise der hatte vorher Permanenteilrad mit zwei Differenz äh, Differenzialsperren und jetzt kann ich den Eilrad quasi abschalten. Ist Getriebe schonender, verbraucht ein bisschen weniger Sprit und so weiter. Ähm, Servolenkung hat er auch bekommen, mit den fetten Walzen ist das auch ganz hilfreich. Ähm, hat einen komplett neuen Anstrich gekriegt, kommt jetzt in diesem, äh, ja, ist eigentlich eine metallic -Farbe, aber ein seidenmatter Klarlack drüber. Ähm, alles Alcantara verkleidet, äh, damit es sich auch äh, schön anfühlt. Und äh, genau, hier vorne habe ich äh, B-LED-Scheinwerfer. Ähm, die alten Dinger, das waren eher so funzeln äh, ging nicht irgendwie so viel gerade wenn es dunkel ist und da sehe ich jetzt ordentlich genau und dann halt noch so zusätzliche gimmicks äh, zum fahrradfahren habe ich äh, hier einen großen dachträger drauf gebastelt ähm, da habe ich A, eine flache plattform damit ich dort oben auch mein äh, ja mein zelt aufbauen kann wenn ich quasi auch mehr platz zum pennen brauche äh, für family dann kann ich da oben mein zelt aufschlagen und zum anderen ähm, es dient es auch als Plattform, wo ich meine Rampe montieren kann. Ich habe mir tatsächlich äh, zu dem Auto eine, einen mobilen Megakicker gebaut. Ähm der hier befestigt wird, die Transitions, die oben transportiert werden, die kann ich hier dann quasi unten aufbauen. Unterm Auto habe ich dann meine Platten montiert, die kann ich da unten rausholen, dann da draufschrauben. Und dann habe ich innerhalb von einer halben Stunde, habe ich hier einen Superkicker aufgebaut mit 5,50 Meter Radius. Also das Ding schießt mich wirklich bis zum Mond, wenn ich will. Aber so habe ich halt quasi so ein Actionmobil das ich halt auch zum Biken halt irgendwie, zum Freeriden, das ist mein Freeride-Reisemobil. Freeride Mega! Rob, vielen genau. Dank, dann lass uns ja, mal sehr gerne. Drehen. Ja, machen wir.